Jetzt mal ein Video für mich privat fürs Archiv. Das ist der letzte Tag, wo ich die Tastatur hier habe. Seit 1997 begleitet sie mich und ich habe jetzt erst mitbekommen, was das für eine für eine Kuriosität und für eine Rarität und Seltenheit vor allen Dingen ist. Das ist eine Tastatur. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr die Escape-Taste findet. Ja? Das ist erstmal das erste Kuriose: eine Tastatur ohne Escape-Taste. Dann Das ad zeichen ist auch noch nicht drauf, so alt ist die. Ja, da haben sie noch nicht mal E-Mail erfunden gehabt. Und die Schalter hier drin sind auch eine ganz besondere Spezialität. Das sind nämlich MX Black äh, Cherry Schalter, also von dem deutschen äh, Tasterhersteller Cherry. Und Nixdorf hat die Ende der 80er Jahre beauftragt Spezialschalter für ihre Tastaturen herzustellen, was dann so ein durchsichtiges, mischiges Gehäuse eben hatte. Und auf die schwören die ganzen Freaks in der Community und Sherry hat seit, ich glaube, letzten Jahr, haben die angefangen wieder solche Spezialtaster herzustellen. Ja, der, der hat jetzt hier noch äh, Black, also diese originalen ähm, Black MX-Tasten drin. Der hat praktisch noch noch, noch Nexi-Tasten. Aber trotzdem finde ich, es ist ein kleines Video wert, die Tastatur mal zu zeigen und auch mal so zu zeigen, wie die so klingt hier. Okay, das war es jetzt schon. Falls ihr mal so eine Tastatur unter die Finger kriegt, Escape ist dann die Taste einfügen, löschen. Und hier in der Mitte die Taste ist die Home-Taste. Okay, so in dem Sinne lasse ich das erstmal. Das sind dann die äh, Vorgänger, also die Nachfolgerversionen. Hier haben sie dann schon ein Add mit drin. Die klingen dann so hier. Auch eine schöne Vintage-Tastatur. Und die sind dann noch später. Die haben dann die Windows-Taste mit dabei. Die haben halt dieses typische Klacken. Ne? Hört das? Und das hast du hier halt überhaupt nicht. Ne? Hier ist es richtig richtig leise, ohne Knacken. Und für, ich glaube, 100 Millionen Tastenanschläge sind diese äh, Cherry-Taster gedacht. Okay, das war's schon. Macht's gut.